Hi und willkommen mein name ist an die und ich war euch zurück zu let's play king Nummer 3 ähm, ich habe 15 minuten schon aufgenommen ja und wir sind fehler unterlaufen und zwar ich hatte okay, sagen wir mal so ich hatte 0 ep an und sobald wir die nächste welt betreten gelangen wir direkt in den kampf und ja ich habe 0 ep gehabt das war nicht so gut Deswegen habe ich nochmal das Spiel beendet und, ja, habe das jetzt hier, wir als, ich fange mal von vorne an. Also, ich habe so erste Cutscene in der nächsten Welt gesehen und, ja, ähm, vorab aber noch. Ich habe, ähm, hier, klassisches Königreich, habe ich überall ein Mickey-Maus-Zeichen eingestellt und, ja, herausge-, boah, freigeschaltet, boah, ich weiß schon wieder nicht, wie man spricht. Ich habe eine Schlüsselschwert dadurch bekommen. Und zwar, boom, klassische Klänge. Welche sich mal ein hier ausrüsten werde. Für Meisterkoch ohne klassische Klänge. Äh, Und ja, ich habe ein Foto von Dings noch gemacht. Von Woody und Marshmallow. Dieses eine Monster in Arendel. Das hat gereicht, um im Moke shop hier alles zu... Äh, diese Fotomission zu beenden und die einzige die mir jetzt noch fehlt ist hier von diesem dämonenturm hier ein foto zu machen also die gegen die rico schon zweimal gekämpft hat und dann haben wir alle hoffentlich ähm, ja wir gehen jetzt einfach mal ich habe das war alles ne? wir gehen jetzt einfach mal hier rein ich war sehr überrascht als ich hier die eclipse betreten habe ich wollte eigentlich erst alles in der eclipse erledigen aber wir können da nichts erledigen einfach weil Direkt am Anfang, wo ich spawne, ist so ein pinker Kristall. Den wollte ich kaputt schießen. Ging nicht. Dann bin ich noch mal zurückgegangen, so so fünf Minuten, nachdem ich da rumgefahren bin. Und habe noch mehr Waffengummis ausgerüstet. Hat immer noch nicht gereicht. Also ja. Da habe ich schon sozusagen zehn Minuten verschwendet hier. Ich habe alles drauf geballert. Ich habe Blitzgarn-Gummis und also was hier drauf geballert. hat alles nichts gemacht. Ich habe fünf Minuten darauf geschossen und ja mich noch mal zurückgegangen habe das äh, dinge hier repariert, äh, repariert. Boah, ich habe heute echt mit der sprache ne? hab das ding umgebaut das gummischiff und hat alles nichts gemacht also ich habe mehr oder weniger erstmal 10 zehn minuten hier verschwendet und nichts erreicht und dann habe ich die welt betreten wir wurden direkt in den Kampf reingebracht und ja, ich hatte null Erfahrungspunkte an, was nicht so gut war. Also, ja, deswegen habe ich das Spiel noch mal beendet und jetzt sind wir wieder hier. Und ich tue es alles hier noch mal aufnehmen, Aua. aber ist weiß ja nicht so schlimm. Ich habe nur eine Cutscene gesehen, als ich die Welt betreten habe. Die erste Cutscene und da war es dann. Mehr ist auch noch nicht passiert, ich aber gar nicht den Kampf gemacht oder so. Ich habe nur einen Gegner getötet, um zu gucken. Warte mal, ich noch nur Erfahrungspunkte an. habe ich gesehen, ja, habe ich noch, weil ich keine Erfahrungspunkte bekommen habe. Und ja. ja, jetzt bin ich wieder hier. Äh, was soll das hier? Ich muss da lang ich hatte es, wenn so was passiert, wenn irgendwie nichts irgendwie nach Plan läuft. Da die gericht kaputt. Sag, warum wo muss ich hin? Ich habe, ich habe da, wo ich hin muss, hier sofort gefunden beim letzten Mal. einfach den pfeil ja folgen. Boah, du sollst auf das Ding da hingehen. was ja, ist hier schon wieder los, ey. Wir sind neunte Ort, teleportieren. Ja, war sehr verwundert, als ich irgendwie diese diesen Pfad hier gesehen habe. Das irgendwie so mehr wie eine Riesenfestung ist anstatt irgendwie so ein Weltraum-Örtchen. Und ja, sehr kurz. Die erwartet unser Boss, Den ich auch schon besiegt hatte. Also, ja war nicht so schwer also gucken wir mal jetzt mal hat ja mein gummi -Jet ein bisschen umgeändert auf Waffengummis. Also, vielleicht könnte es jetzt ein ganz klein bisschen schwieriger werden aber ich bekomme so gut wie gar keinen schaden mehr also ich werde auf jeden fall schaffen irgendwie mache ich hier mehr schaden ja, und ich habe irgendwie meine beiden Blitzgummis entfernt und die mit Blitzkar Gummis ersetzt. Hat alles nichts gebracht. Ich kann diese Kristalle nicht mal ankratzen. Und ja, das heißt, wir müssen irgendwann hier nochmal zurückgehen und alles holen. Aber dann werde ich wahrscheinlich meinen Gummijet auf Level 99 gemacht haben. Ist das? ist wir das machen. Aber das klingt nach einer guten Idee. Da werde ich die Kristalle noch nicht mal kaputt kriegen, ne? dann weiß ich auch nicht außerdem müssen wir ja noch so ein boss im nebelfluss erlegen dann müssen wir so oder so leveln warum ja verteidigung oder an äh, hp nehme ich jetzt mal an irgendwie habe ich das gefühl ich mache das ding schneller fertig als beim letzten mal wo ich blitzgang um so ausgerüstet hatte also ja ich weiß nicht was das soll hm. Und ja jetzt öffnet sich die letzte welt natürlich das ist der Schlüsselschwertfriedhof. friedhof natürlich ist das schwert friedhof habt ihr ihn gedacht oh, ich sehe da unten sind hier diese stühle von der organisation und ja wir gehen rein wie gesagt diese welt beginnt direkt mit dem kampf also ja wer gleich sehen was für ein kampf Nein, nur so so weil nicht eine sekunde in diesem kampf und dann habe ich gemerkt war oh fährt ich habe keine keine erfahrungspunkte bekommen und ja dementsprechend weiß ich jetzt auch, was die erste Szene hier ist, aber ja so viel ist jetzt auch nicht passiert danach sind wieder komplett blind also ich freue mich übrigens riesig auf diese Welt bitte absolut hammer aber die Kampfstufe ist Level 42 das macht mich ein bisschen nervös ich bin erst Level 37 ja, die ganze Gang ist hier. It's time. The keyblade graveyard is up ahead. Someone's coming. Und ist der Mann höchstpersönlich. Sehr nord guckt euch mal die Adern auf seinen kopf an das hat mich sehr gestört als ich das, das erste mal gesehen habe. vor fünf minuten Legend der darkness once cover the world we know so little about the keyblade war only that it was just the beginning if ruhen brings about creation und dann wird in another keyblade war bring When the darkness falls, will we be found worthy of the precious light the legend speaks of? Das sind die Worte, die er auch zu Erichus gesagt hat. Or will all of creation be instead returned to the shadows? Today we will recreate the legend and see. But first, Your light shines far too brightly. It must be extinguished in order for the truth to be seen. Only when your hopes have been broken by battle upon battle can the key be claimed to Kingdom Hearts. And break you is what we shall do. Es Nun ja. Wir werden ja herzlich empfangen. Von fünf Mitgliedern hier, die wichtigeren. Okay, gang. Get ready. Na gesagt, okay, gang. Ja, wir sind nur zu dritt. Komm, ja, ich muss mal schlüssel Schlüsselschwert die ausprobieren bei euch. Oh Gott. Ja, die Musik im Hintergrund. Kampf der 1000 Herzlose. Kennt man ja, ne? aber Oh, wieder ein hammer Sehr gut. Da müssen wir tausend von denen erledigen. Zeigt mal ah, so episch, mit dem gegen gegen gegen alle arten von gegnern herzlosen niemande unversierte so viel donat gibt es euch noch gut war ah, cool Nächstes Schlüsselschwert Meisterkoch. Ah, war noch nicht ausprobiert. Da ist der Kampf der 1000 Herzlose, den ich mir gewünscht habe. So ganz viele verschiedene Gegner statt nur zwei Arten. Oh, Ja, oh, cool. Hm. Ja, wir haben zum, so viele Massenvernichtungsfähigkeiten, dass wir die ja alle locker erledigen. Hm. bin überrascht, hat Goofy und Donald beide noch am Leben sind. Boy, oh, ich schaffe das nicht hier. Ich kann ja nicht anvisieren hm, natürlich die ganzen kommandos hier noch sehen da so, wen haben, wir noch wir haben noch nicht hier noch nicht ariel beschwört obwohl ich könnte schwamm wir haben doch ariel schon mal beschwört Weil in der Karibik. Weil oh. ich mein, mein wäre der bessere Moment als hier, ne? Okay. Ich sag mal, was du kannst. Ich glaube, wir müssen ja alles gleich schon mal eingesetzt haben. Ja, Königsanhänger, komm. Wir haben noch nicht mal die Hälfte von allen hier erledigt. So. Äh. mal, mal gebittert. Genau. Ich weiß nicht, was da noch mal kann, aber okay. Zu Dreiecke machen, wart. Okay. Ja, hat feuerwerkzeug Feuerwerkzug? alter gotcha. <lacht> wie viele wir jetzt damit erledigen gotcha. sehr <lacht> noch denkt sich einfach nur so wie die am zug Wir <lacht> sind alle erledigt. Okay. Gleiter erlernt. Okay. So fängt diese Welt an. Richtig geil.